Bei Invented chip entwickeln wir tatsächlich Mikrochips, wie man sie zum Beispiel in Handys findet. Nur bei uns haben die dann besondere Aufgaben, die wir uns ausgedacht haben. Das ist echt cool, aber auch ziemlich kompliziert, denn wir bauen unseren eigenen Chip aus logischen Komponenten. Dazu benutzen wir dieses Board und einen Computer. Ich möchte mit meiner Gruppe Daten sicherer verschlüsseln. Dazu entwickeln wir ein Schulexperiment zur Quantenkryptographie weiter. Ich überwache die Rohre im Haus, damit Lecks rechtzeitig erkannt werden. Andere Teams arbeiten gerade an einem Taststock für Blinde, intelligenter Kleidung oder dem sicheren Krankentransport. Wir gratulieren euch zum Sieg und sind gespannt, welche Chipentwicklung unser Ticket zum Tag der Talente sein wird.